Hallo, mein Name ist Gregor Klawikowski und in meinem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man mit einer Mindmap besser strukturieren kann. Das Thema Mindmap gibt es schon seit vielen Jahren, etwa seit den 80ern des letzten Jahrhunderts und ihr findet total viele sehr schöne, sehr gute Anleitungen im Netz und auch ein paar Sachen dazu hier auf YouTube. Mir geht es in dem heutigen Video aber mehr darum, was eine Mindmap mit dem Thema Strukturieren zu tun hat und was man dabei über das Strukturieren lernen kann. Das ist nämlich eine ganze Menge. Für alle, die nicht mehr so genau wissen, was eine Mindmap ist, habe ich euch am Anfang alles Wichtige rund um das Thema Mindmap zusammengestellt. Und am Ende des Videos gibt es dann noch ein paar ganz praktische Hinweise zum Arbeiten mit der Methode. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Besser Damit wir alle auf dem gleichen Wissensstand sind, werde ich euch jetzt alles Wichtige rund um das Thema Mindmap zusammenfassen. Was ist eine Mindmap? Eine Mindmap ist eine Landkarte der Gedanken rund um ein bestimmtes Thema. Und dass rund um ein Thema durchaus wörtlich zu verstehen ist, werdet ihr gleich sehen. Man könnte auch sagen, eine Mindmap ist eine Art und Weise, ein Thema visuell aufzubereiten. Als erstes schreibe ich das Thema, um das ich die Mindmap bauen möchte, einfach in die Mitte. Dann überlege ich mir, welche Aspekte gehören denn zu diesem Thema? Aspekt 1, Aspekt 2. Und dann kann ich mir schon überlegen, was sind denn die Unteraspekte zu diesem Thema? Zum Beispiel hier zu Aspekt 2 oder zu Aspekt 1. Und so fort, bis ich dann schließlich eine... Komplette Landkarte aller Gedanken habe, die zu diesem Thema wichtig sind, und das ist dann eben eine Mindmap. Für das Erstellen einer Mindmap gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt es ganz einfach mit Papier und Bleistift machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt aber auch das in der Gruppe machen, an einer Metaplanwand mit Post-its, oder ihr könnt eines der vielen technischen Tools dafür nutzen. Schauen wir uns jetzt noch ein paar Beispiele zu Mindmaps an, die ich im Internet gefunden habe. Das sind nur ein paar aus der Riesenmenge, die es da gibt. Die Links zu diesen Mindmaps findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Die erste Mindmap hier ist eine Mindmap zum Thema, wie baue ich eigentlich eine Mindmap. Ihr seht, das Thema steht schön in der Mitte, dann habt ihr den Fokus. Davon zweigen die Äste ab und die Äste sind entsprechend beschriftet. Es ist auch nochmal farblich äh, unterschieden je nach Ast und ihr seht auch ein paar Bilder da drin. Die zweite Mindmap, die ich euch mitgebracht habe, behandelt das Thema, wie man sich besser fokussiert. In der Mitte natürlich wieder das Thema, mit einem schönen Bild demonstriert und davon gehen die Äste wieder ab, die beschriftet sind, mit den Unteraspekten farblich unterschieden, das kennen wir schon. Und es sind aber hier nochmal deutlich mehr Bilder mit eingebaut, um eben die verschiedenen Themen auch visuell zu repräsentieren. Ich finde, der, der, das gebaut hat, hat sich viel Mühe gegeben. Und das ist sicher eine schöne Methode, um sein Thema anderen Menschen zu präsentieren. Die dritte Mindmap handelt vom Thema Solarenergie. Und die ist ein bisschen anders aufgebaut. Hier sind nicht die Äste beschriftet, sondern die Aspekte des Themas sind wie der eigene Bubble. Und die Unteraspekte hängen dann wiederum als Bubble an diesen Aspekten dran. Ihr seht, auch hier ist das farblich unterschiedlich gekennzeichnet. Und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hat der Ersteller dieser Mindmap das Ganze mit einem Tool gemacht, weil eben das anders aussieht als gezeichnet. So, das waren jetzt drei Beispiele für Mindmaps. Bevor wir jetzt noch ein bisschen auf das Thema Strukturieren und Mindmap eingehen, möchte ich euch noch die Anwendungsfälle zeigen, wo man eine Mindmap gut einsetzen kann. Der erste Anwendungsfall für eine Mindmap ist ein Brainstorming. Ein neues Thema, das ihr erkunden wollt und die verschiedenen Aspekte bis in die Details herausfinden wollt, dann ist eine Mindmap eine gute Methode allein oder in der Gruppe. Anwendungsfall 2. Wenn ihr ein Thema habt, mit dem ihr euch schon sehr intensiv auseinandergesetzt habt, das aber schon ziemlich komplex geworden ist, dann hilft euch eine Mindmap, einen guten Überblick zu bekommen. Ich habe das so gemacht, als ich angefangen habe, meinen YouTube-Kanal aufzubauen, habe ich schnell gemerkt, wie viele Aspekte dabei zu berücksichtigen sind. Und deswegen habe ich mir dazu eine Mindmap gebaut. Die könnt ihr auch unter diesem Link hier und in der Videobeschreibung wiederfinden. Der dritte Anwendungsfall, wo man eine Mindmap gut nutzen kann, ist das Thema Problemlösung. Wenn ihr die Ursachen mal herausfinden wollt, warum ein Problem eigentlich da ist, ist eine Mindmap eine gute Methode, die kombiniert praktisch das Herausfinden, also diesen Brainstorming-Aspekt zusammen mit dem Analyseaspekt eines komplexen Themas, kann man sehr gut in diesem Zusammenhang nutzen. Der vierte sehr gute Anwendungsfall für eine Mindmap ist das Thema Lernen. Wenn ihr euch in ein Thema schon eingearbeitet habt, viel gelesen habt, dann ist eine Mindmap eine tolle Möglichkeit, euer Wissen zu strukturieren und für euch nochmal aufzubereiten. Und indem ihr das tut, legt ihr schon den ersten wesentlichen Grundstein für das Lernen selbst. Ihr baut das nämlich sozusagen in euer Gehirn ein. Der zweite Aspekt, der wichtig ist für das Lernen, ist durch die visuelle Repräsentation könnt ihr euch das auch besser merken und dann in der Prüfung oder zum Beispiel einem Referat besser abrufen. Fünfter Anwendungsfall. Besprechungsnotizen Protokolle schreiben ist total langweilig. Wenn ihr schon während einer Besprechung eine Mindmap macht und dort die Struktur und die Themen der Besprechung festhaltet, müsst ihr nach dem Termin nur noch die Mindmap verschicken und damit ist das Protokoll schon erledigt und die Themen sind gut strukturiert. Möglichkeit Nummer 6 Mindmap als Präsentationsmedium Gerade wenn sie schön grafisch aufbereitet sind mit vielen Bildern kann das die Aufmerksamkeit der Zuhörer binden und ihr habt auch eine schöne Struktur, um eine Präsentation durchzuführen, ist mal was anderes und kommt auch oft gut an. Was hat das Thema Mindmap nun mit dem Thema Strukturieren zu tun? Ich glaube, es ist klar geworden, eine ganze Menge. Eine Mindmap ist eine tolle Methode, um Ordnung in unsere Gedanken zu bringen und sie visuell noch aufzubereiten. Aber schauen wir uns das noch ein bisschen genauer an. Unser Gehirn kann nur eine begrenzte Anzahl von Informationen gleichzeitig verarbeiten. Und wenn es das nicht gleichzeitig verarbeiten kann, dann muss es das hintereinander tun. Das heißt, unser Gehirn ist die ganze Zeit damit beschäftigt, genau das zu tun, was wir in einer Mindmap machen. Es bildet ein Thema, bildet Aspekte dazu, dazu Unteraspekte, um sich eben entlang dieser Ketten weiter zu, weiter zu bewegen und den Gedanken dort fortzuführen. Deswegen bildet eine Mindmap genau das ab, was wir in den Gedankenprozessen auch haben. Interessant ist auch, dass wir bei diesem Denken, weil wir eben nur be begrenzte Kapazitäten haben, hierarchisch vorgehen müssen. Wir haben ein Oberthema, das erteilt, unterteilt sich in Unterthemen, das unterteilt sich wieder in Unterthemen. Das heißt, wir haben... Je nachdem, wo wir uns bewegen, zoomen wir praktisch äh, auf die Details rein, zoomen raus, wenn wir das Ganze betrachten möchten. Wenn wir auf einen bestimmten Aspekt eingehen, zoomen wir wieder auf eine niedrigere Detailstufe. Und dieses Denken, dieses spiegelt sich eben in der Mindmap auch sehr gut wider, weil wir dort beides tun können. Wir haben das gesamte Gebilde auf einen Blick, wenn wir wollen, aber wir können uns auf die einzelnen Details konzentrieren. Ein wichtiger Aspekt ist auch, unser Denken ist oft nicht linear. Wir springen zwischen Ideen, wir denken über einen Aspekt nach und plötzlich kommt uns eine Idee zu einem anderen Thema, dann können wir mit einer Mindmap sofort darauf reagieren und das Thema entsprechend dann eben dorthin schreiben oder einen neuen Ast bauen, je nachdem, was für eine Art von Idee das ist. Auch da reflektiert die Methode sehr stark das, wie unser Geist funktioniert. So betrachtet ist eine Mindmap schon ziemlich genial und wir können eine ganze Menge darüber lernen, wie wir als Menschen Themen strukturieren. Und natürlich findet man auch die drei Bausteine einer jeden Struktur, nämlich die Elemente, die Beziehung zwischen den Elementen und natürlich die Grenzen der Struktur. Das ist nämlich da, wo die Mindmap aufhört. In meinem nächsten Video beschäftige ich mich übrigens nochmal intensiver mit dem Thema Elemente. Und da werden wir auch viel über Hierarchien sprechen und wie die zusammenhängen und wie unser Geist dabei funktioniert. Freut euch drauf. Zum Schluss noch ein paar Hinweise zum Thema Arbeiten mit Mindmaps. Das Wichtigste ist, fangt einfach an. Ich nenne das Beginners Mindset. Nehmt einfach ein Thema, schreibt es in die Mitte und fangt an, die Aspekte zu strukturieren. Ihr könnt darauf vertrauen, dass euer Gehirn sowieso den ganzen Tag nichts anderes tut, und dass es eigentlich kinderleicht ist. Mindmaps kann man alleine machen oder in Gruppen. Wenn man sie alleine macht, dann habt ihr eure Struktur, die ihr dort visualisieren könnt. Wenn man das in der Gruppe macht, dann hat man mehrere Menschen, die ihre eigenen Strukturen haben. Das funktioniert oft schon sehr, sehr gut. Manchmal ist es aber so, dass die unterschiedlichen Strukturen bei den Teilnehmern dazu führen, dass man dann nochmal Aspekte ändert, Themen ändert und dann ist es ganz gut, wenn man eben eine Mindmap gebaut hat, die beweglich ist und das heißt oft im Workshop eben arbeiten mit Post-its, sodass man die neu arrangieren kann, wenn sich das aus dem Workshop-Verlauf entsprechend ergibt. Wenn man mit einem Online-Tool arbeitet, ist das natürlich nochmal deutlich einfacher, wenn man da variabler ist und eben noch nichts irgendwo auf eine Metaplanwand festgeschrieben hat. Bei der Arbeit in Gruppen ist es sicher auch gut, wenn ihr jemanden habt, der das Thema moderiert, um eben dann, wenn Diskussionen aufkommen, ob ein Thema nun zu diesem Ast gehört oder zu diesem Ast, dafür sorgen könnt, dass die Gruppe nicht den Fokus verliert und immer schaut, dass das eigentliche Ziel erreicht wird. Ich habe schon die ein oder andere Diskussion erlebt, die dann ganz um Details ging. Dann ist es gut, eine Moderation zu haben, damit eben nicht die Methode im Vordergrund steht, und die, sondern das Ergebnis des Workshops. So, das war's zum Thema Mindmap und Strukturieren. Ich muss sagen, ich habe eine ganze Menge über das Thema gelernt und auch über das Strukturieren, allein durch die Auseinandersetzung mit diesem Thema. Ich hoffe, es ging euch genauso. Wenn ihr jetzt wieder Lust bekommen habt, Mindmaps zu nutzen, probiert es einfach aus. Ein paar Anwendungsbeispiele habe ich euch ja genannt. Euch fallen wahrscheinlich aber auch noch eine ganze Menge mehr ein. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da oder am besten abonniert ihr ja noch meinen Kanal, empfehlt mich weiter. Der Kanal ist noch im Aufbau, es werden jetzt nach und nach immer mehr Themen dazukommen. Und wenn ihr ein Thema habt, das euch rund um das Thema Strukturieren interessiert, lasst es mich in den Kommentaren einfach wissen. Dann kann ich das in meiner Liste vielleicht ein bisschen nach oben ziehen. Ich habe noch ganz viele Ideen, was ich gerne machen möchte. Ich freue mich drauf. Bis bald, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und zum Schluss natürlich, wie geht ihr am besten an dein Thema ran? Richtig, Besser strukturiert.